Hallo Ali und herzlich willkommen. Heute werde ich wieder eine Gewürzmischung herstellen. Es gibt eine Cajun-Gewürzmischung, die passt wunderbar zu Geflügel, ja, allem möglichen Fleisch, Meeresfrüchte, Fisch, Gemüse, die kann man eigentlich überall nutzen. Sie ist etwas schärfer als die Magic Dust-Gewürzmischung. Ich habe mir mein Gewürzkarussell hier schon mal aufgebaut. Das sind heute ein paar mehr Gewürze als beim Magic Dust. Es ist hier aber auch deutlich schärfer als das Magic Dust. Ja, dann werde ich mal anfangen, das Ganze jetzt hier zusammenzurühren. Ich fange mal an mit dem Pfeffer. Das sind hier vier Esslöffel bunter Pfeffer. Den habe ich gerade frisch gemahlen. Dann habe ich hier zwei Esslöffel Chilipulver. Dann kommt ein Esslöffel Knoblauchpulver ein Esslöffel Zwiebelpulver einen Esslöffel Thymian den habe ich noch mal ein bisschen so im Mörser ein bisschen kleiner gemacht dann einen Esslöffel Senfpulver dann einen Esslöffel Oregano das habe ich auch noch mal ein bisschen mit dem Mörser bearbeitet dann einen Esslöffel Koriandersamen, das gibt so ein bisschen was Frisches dann dazu und dann kommen noch zwei Esslöffel Salz damit zu. Und dann habe ich hier noch in den kleinen Näpfchen zum einen Kreuzkümmel, zum anderen Fenchelsamen, das ist jeweils ein halber, ja, ein halber Teelöffel gewesen und nochmal eine Spur Zimt, Ja, das ist eine gute Messerspitze. Und wenn das Ganze dann im Schüsselchen ist, kann das alles schön durchgerührt werden. Man könnte das jetzt auch irgendwie so ein bisschen geschichtet in einem Glas anrichten, errichten und das dann so verschenken. Das braucht dann bloß noch durchgesteckt werden. Das sieht auch immer ganz nett aus. Das ist eine tolle Idee. Und für ja, Grillliebhaber oder Liebhaber der etwas schärferen Küche ist das wirklich genial. Und wenn dann alles gut durchgemischt ist, dann gebe ich das erstmal hier in so ein kleines Näppchen. Das ist die Menge die ich heute noch brauche. So, was hier noch ist, das mache ich mir jetzt hier in ein Glas rein. Gut. Ist nicht mehr ganz so viel. Vielleicht hätte ich die doppelte Menge machen sollen. Aber gut, das reicht mir. Habe ich noch einen kleinen Vorrat und kann damit noch ein bisschen rumexperimentieren. Ja, das war's soweit. Ja, wie gesagt, ich werde damit jetzt einmal Krabben machen und zum anderen Drumsticks, also Unterkollen vom Hähnchen, die Rezepte in den nächsten Tagen dann nochmal zeigen. Ja, ich sage mal, viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Immer einen guten Appetit und vielleicht bis bald. Tschüss.